Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und hier reinschaut in diesen Kanal. Ich habe mir eine neue Maschine gekauft. Ich brauche eine Kanterschleifmaschine. Ich habe ja bestellen müssen. Schleifpapier habe ich bestellt. Hier diese Graphitunterlage und für den Schuh das Grafit mit Filzunterlage und so weiter und so fort. Und hier das Innenteil, schön bündig geschliffen. Das habe ich jetzt mit einer Feile gemacht. Hab so, das hat eine Zeit lang gedauert, aber jetzt ist das ganz schön bündig innen, und am Schluss noch, ah, hier ist noch ein wenig, Schluss noch mit einem Schleifpapier, das schaut jetzt eigentlich relativ original aus, hier ist es innen gewesen und hier außen, also schöner geht es nicht, finde ich. So. Hier diese kleine Unterlage für den Schleifschuh, also für den äh, Kantenschleifschuh, Schleifschuh, sagt man dazu, ist mit Selbstkleber, das wird auf das Filz aufgeklebt und dann hier gespannt. Und das ist hier für die ganze äh, Eisenrückwand quasi. Äh, das wird angeklebt, damit ich mich beim Schleifen vielleicht leichter tue. Die Maschine wird sich leichter tun. Auf jeden Fall ist hier kein Kleber. Hier werde ich ein beidseitiges Klebeband auftragen und werde es an, die, an das Eisen ankleben. Ich habe auch überlegt, das mit Batex anzugeben, aber ich glaube, das ist nicht sehr optimal, wenn ich es wechseln muss. Ich weiß nicht, wie das heruntergeht. Vielleicht geht es gut mit der Pentin, keine Ahnung. Und hier das Schleifpapier ist gekommen. Auf jeden Fall, um den Schleifschuh herzurichten, muss ich mal diese, diese Flacheisen herunterschrauben, die mir das eigentlich niederhalten. Das werde ich mir natürlich als Schablone nehmen. Das wird hier so raufgeklebt. Und dann bohre ich hier durch und habe quasi meine Schablone. Lege ich mir unter ein Holz her. Dann nehme ich meinen Bohrer, der diesen Durchmesser hat. Der ist ein bisschen größer, perfekt. Dann brauche ich die Bohrmaschine. Bohrmaschine ist der Strom leer. Jetzt ist wieder Strom. So, und jetzt sollte ich das heraufkleben. Und jetzt teile ich mir das schön auf. Und jetzt bohre ich vor. Tja, ich hoffe, das war's, jetzt sieht es hier aus, wegen einer kleinen Arbeit, alles schmutzig, so, das werde ich abwischen, damit hier nichts im Weg ist, aber wichtig ist sowieso nur dieser Teil hier, und jetzt schraube ich das hier an, würde ich meinen, schaut gut aus das funktioniert ja wie im Paradies. So, jetzt zeige ich euch einen Trick, ich dürfte ihr aber keinen sagen. Am Schluss ziehe ich dann mit der Ratsche an, aber ich glaube, der Anfang ist super so, denn mit der Hand kommt man da nicht so gut hinein. So, jetzt wird spannend. Jetzt habe ich mir gedacht, warum die Schraube so lang ist, weil ich natürlich das Flacheisen vergessen habe. Lasse ich, glaube ich locker. Hier muss ich neu bohren. Jetzt hätte ich mir aber eigentlich denken auch können, dass das so nicht gehen kann. Okay, ich kann das aber so eigentlich auch ausschneiden. Ich glaube das ist dasselbe denn halten tut sowieso, diese Stange. Ja, ich glaube, das ist es. Das ist jetzt schön gespannt. Wenn ich hier jetzt noch anziehe, wird es noch mehr gespannt. Jetzt gebe ich das Ganze in die Ratsche noch. Zieh das noch mal an. Und jetzt, so hat es vorher ausgesehen, schon zu Tode geschliffen in Wirklichkeit. Jetzt habe ich hier ein wenig Ordnung gemacht. Und jetzt kommt das quasi für die Rückwand oder wie man dazu sagt, 93 Mal 22 ist das Ganze. Jetzt schneide ich es mal. 93 wäre hier. Ich schneide es aber um einen Hauch länger, damit ich am anderen Ende auch noch in den Winkel schneiden kann. Obwohl so genau müsste das jetzt nicht sein, aber so, jetzt drehe ich es um, so durch ein mich da. muss ich noch 22 schneiden. Es hat 24. 24 cm hat das ganze 2 cm weg. Dann haben wir 22, die ich brauche. Gut, oh, bin ich verrutscht. So. Aber die Baustelle ist jetzt schon wieder beendet. Denn ich habe kein beidseitiges Klebeband. In Wirklichkeit genügen drei Streifen beidseitiges Klebeband. Denn was hat das zu hart? Das Schleifpapier drückt das an, das Papier gleitet hier so drüber, also es ist ja kein Reibungswiderstand. Hier, dass es verschoben werden kann. Aber zuerst muss ich mir das wieder besorgen. Es ist wieder einige Zeit vergangen. Das haben wir letztens zugeschnitten. Für euch ist das im Video wieder nicht zu sehen. Für mich ist das ein Sprung. Ich habe andere Kleidung an, habe in der Zwischenzeit ca. 3,5 Kilo zugenommen. Bis das Video fertig ist, waren da Gewichtsschwankungen drinnen unvorstellbar. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein beidseitiges Klebeband, um diese grafit zum Herkleben. Aber zuerst werden wir Erich anrufen, dass er in der Zwischenzeit herkommen kann, denn es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn wir diese Graphitunterlage zu zweit angeben. Mein Handy? Erich. Servus, Erich. Wie schaut's aus? Wie geht's dir? Mhm. Aha. Okay, Erich. Na, ist egal. Das kannst du mir später auch erzählen. Ja, ja. Hättest du kurz Zeit auf einen Tee? Ich habe einen frischen gekauft, ganz was Besonderes. Du bist ein Tee-Fan, das wusste ich nicht. Erich, bis gleich, das freut mich. So, Erich hat gesagt, er kommt und hilft mir, diese Graffitunterlage zum raufkleben. Ich werde in der Zwischenzeit das Schleifband entfernen. Das lege ich weg, das haben wir letztes schon geschnitten. Und hier, das werde ich sicher jetzt halber anspannen. Und jetzt warten wir auf Erich. Hallo. Hallo. Servus Erich. Name. Servus. Ich habe da was mitgebracht. Oh, was ist das? Eine Flasche Wein. Die bekommen normalerweise immer noch Großkunden. Was steht da oben? Ich bedanke mich fürs Vertrauen. Qualität, Arbeit. Braucht Auch keine Ge Werbung. Wa was ist das hier, wo du der Daumen... Ich weiß nicht. Du den Daumen kurz weg. Nein, ich will nicht. Erich, gib den Daumen weg. Das bin ja ich. Ja, ich habe mir gedacht, ich, ich, ich mache ein bisschen... Warum hast du mich? Naja, dass ich hübscher wickle, also, wenn du eben bist. Okay, danke Erich. Erich, könntest du mir kurz helfen, bitte. Ah, hier nur wegwischen, beidseitiges Klebeband drauf und dann die Graphitunterlage raufgeben. Hier, dieses Band habe ich extra gekauft. Ich bin extra, ich weiß nicht mehr wo, hingefahren, um dieses Band zu kaufen. Bei dir im Auto ist eines gelegen, das hat ähnlich ausgeschaut. Du bist aber erst letztens mit meinem Auto gefahren, seitdem. Ist das nicht mehr drinnen, oder was? Na, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht genau... Ich hole nur schnell ein Tuch. Dass wir das etwas reinigen, reinigen wir das mit diesem Mittel einmal, oder? Ja, oder ein Warte, diesen Tisch probiere ich zum Hinunter. Nein, geht nicht, aber ich kann dann, ich kann den herdrehen. Hier, hier, Warte, hier ist irgendwo, also hier macht man das auf. Ja, jetzt kann ich den wegdrehen ein wenig, ehrlich. Dieses Video dauert schon sehr lange. Weil, weil ich immer warten habe müssen auf Teile, Erich. Welche Teile? Dieses Video mache ich schon zwei Monate, drehe ich da schon. Ach so? Ja. Deswegen ist so viel Rost drauf. Schön, dass du das so erwähnst. Sogar ohne Brille. Ohne Brille. So, ich denke mal, das dürfte. Dürfte reichen, oder? Und hier ist ein, ein Gewinde, zwar drinnen, glaube ich, oder? Nein, ist keines. Weil da kann ich, falls ich hier mal den Furnierschuh raufgebe, bäue ich im Nachhinein von hinten durch. Brauchst du das Dettelmesser? Ich würde hier am Rand nur einmal so... Und einmal so geben, dass es am Rand ordentlich hält, obwohl nicht sein kann. Und drei Streifen so durch, oder? Was sagst du? Ob sich das so ausgeht? Dann geben wir einfach nur so ein paar. Machen wir da einen Laser, oder geht Nein, das? soll ich ein Stanley-Messer holen? Ach, ein Wahnsinn. Du kannst es eigentlich bis rauf lassen. Die Folie werden wir... Ach so. Oder, ich weiß nicht. Na, das macht Aber da das ist schon eine ja. Phase. Und ist das so... Magst du das sehr gut, Erich? Ja, wir hatten das... Sag, dass das mit beidseitigem Klebeband gehört. Hast es du gesagt? Nein. Ja, naja, das ist aus. Das Klebeband ist aus? Mhm. Ehrlich, ja, hast du im Auto noch ein Klebeband liegen? Oh, da müsste ich nachschauen. Das ist alles? Ja, na, viele Laufmeter sind da nicht. Na, dran. Das war, ist ja lächerlich. Hält das gut? 70 Kilo, glaube ich. Auf 1000 Quadratmeter. Ja. <lacht> Am Quadratzentimeter? Nein, auf, auf der... Auf dem, 75 Kilo. Auf, auf welcher Fläche? Bis zu 75 Kilo pro Rolle. Achso. Jetzt muss man das dividieren, dann weiß man, wie viel es auf einen Quadratzentimeter hält. Du mir das jetzt so raufgeben. Ich weiß nicht, ich schaue mal nach, ob ich noch was habe. Soll ich mitgehen? Nein. Also habe ich Soll ich nicht mitgehen? Nein, nein, ich mache das. Ja. Ich suche selbst. Zu meiner Verteidigung mit dem Erich gestern, er hat mich abgeholt. Ich bin in sein Auto eingestiegen und habe dieses Klebeband liegen gesehen. habe dann gefragt, Erich, was machst du mit diesem Klebeband? Und er hat gesagt, er braucht das eigentlich nicht. Und jetzt ist es hier. Aber ich glaube fast, er ist draufgekommen, dass das sein Klebeband ist. Aber ich habe auch schon einmal bemerkt, dass er einen Bleistift am Ohr hatte, der mir gehörte. Also wir sind ziemlich in der Waage, würde ich mal sagen. Wir müssen aber aufpassen, er kommt, glaube ich, schon wieder. Gerade sind wir draufgekommen. Das ist zu dick. Und wenn man dann schleift, dann bekommt man eventuell Buckel hinein. Also man muss doch mit Sprühkleber arbeiten. Erich wird das jetzt wieder entfernen. Zum Glück war das sein Klebeband, wenn das jetzt mein Klebeband gewesen wäre. Erich, das ist das, was von dir im Auto war. Ich weiß, ich habe es nämlich nicht gefunden. Okay, tut mir leid. Ich suche einen Sprühkleber, Erich, und dann geht's los. <lacht> Warum hast du jetzt so genau geschaut? Ja, ich weiß nicht, ich suche eine. Du wirst jetzt nicht glauben, nur weil ich dir jetzt einmal was gestohlen habe, dass das jetzt immer so passiert, hier, oder? Was? Na, weil ich das das Klebeband gestohlen habe. Jetzt stellst du mich her, wie wenn ich da jedes Mal was stehle. Ach so, aber was das doch du so. Aha. Hey, wo sprüht man auch? Sprüht man, de, sprüht man das Eisen an, oder? Ich glaube, besser ist, wir sprühen das hier an. Ja, aber irgendwo, irgendwo, wo. Ja, hier rein. Oder? Ist. Ja. Warte, ich tu aber da trotzdem was her. Ich sehe ja neben immer. Geht's? Ach so, der geht ja überhaupt gut. Du, du auch also da mit deinem auf der Auto. Hast du oh. geschüttelt? Ja, du, der geht nichts mehr. nee der ist auch kaputt. Ah, der geht ein bisschen. Ui! Was tust du? Nein! Oh! Ui, uh. der Sprühlgleber ist kaputt! Ui! Okay. Das braucht ja nicht viel Halt, Ja. Okay, Na, ich glaube, das ist eh schon mehr wie genug. Bekommen wir das jemals runter auch wieder? Naja, so was du schleift, das hält wahrscheinlich eh tausend Jahre. War das jetzt eine Anspielung? Nein. Warte runter, runter, runter, runter. Du musst <lacht> erst niederdrücken und dann ziehen wir es nach vorne. Du mir Schleifband drauf und spannen es, dann liegt es überall an. Oder, Erich? Ja, das braucht sich ein bisschen, ein bisschen es Schleifpapier ist hinter dir am Boden, hinter dir in der Schachtel. Schleifpapier. Ja, geben wir auf, oder? Ja. Oder nicht? Sicher. Oder, oder zwingen? Nein, Schleifpapier, schön spannend. Ja. Uh, das ist aber ganz schön. Ja, ja. Äh, anders umdrehen. Hier unten noch Zwingen ansetzen, oder? Ja, Hier, diese kleinen. Kle ja, ein Brett. Erich, ja, da schon ein Brett, die ich hol Zwingen. So Zack. So. damit in der Mitte angeben. Erich? Ja. Willst du einen Tee? Ja, wirklich. Okay, wir trinken einen. Oh, Seife. Se Nein, Seife nicht. Nein, dann ist der Tee auch schon wieder gestrichen. Warum hast du so schmutzige Hände? Na, wenn ich dir die Hand gebe, dann hast du auch schmutzige Hände. Tschüss Manuel. Tschüss Erich. Papa. Papa. Ich würde sagen, die Maschine ist, ist sie fertig hergerichtet. Dieses Video würde ich sagen, ist abgeschlossen. Das hat schon so lange gedauert. Das, was denn lang ist immer eine Zeit, habe ich damit gemeint. Und Aha. Monate. Ja, ja, ja. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal arbeiten, werden wir zeigen, wie wir damit schleifen. Und dann sieht man quasi die Maschine im Einsatz. Ich werde aber noch kaufen müssen für die Absaugung was, dass sie von der großen Absaugung abgesaugt wird. Ich sage Danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Erich sagt nichts heute. Erich? Was? Ja, tschüss, ich, das, das ist, geht nicht runter. Erich ist ein bisschen überfordert. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, drückt Daumen rauf, das hilft uns sehr. Erich, äh, was, von was lebst du überhaupt? Was? Von was lebst du überhaupt? Was ist deine Einnahme? Meine Frau verdient gut. Wir brauchen Unterstützung. Drückt Gefällt mir und Daumen rauf und kauft unsere Sachen. Was verkaufen wir? Oh, Nudelbretter. Aber noch nicht. Wir haben noch keine Zeit gefunden. Okay, passt. Das Video ist auch geschlossen. Gott sei Dank. Zum Glück war das sein Klebeband. Erich, das ist das, was von dir im Auto war. Ich weiß. Ich habe zu, da, wirst du traust, was das hingestellt hat. <lacht> Aber zuerst werden wir Eric anrufen, dass er in der Zwischenzeit herkommen kann. Ich glaube, ich höre schon was. Ist es super. Immer dasselbe Wenn Eric da auf die immer auf irgendwas sagen. Und ich bringe da mit. du bringst da was ich mit. Ich mit. Ja, <lacht> aber für das du nichts gar Okay, und dann sage ich, was du arbeitest. Ich frage dich wieder, was du arbeitest. Das, das kommt aber nie richtig. Ich darf es natürlich nicht drauf sein. Wieso nicht? Ja, das das ich, was du willst. Wie willst da musst du musst mit dem Finger draufhalten bei mir auch jetzt. Halt. Genau, du kannst den Finger drauf holen bei mir, dann erkennt man da nicht, dass ich sie bin.